Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of The Definitive Edition. Ja, in der Folge haben wir die Kristallhöhen, die Kristallan von Ereolumen. Erea, Ereolumen betreten. Entschuldigung, da muss ich kurz aufstoßen. Entschuldigung, da muss ich noch mal aufstoßen. Und ja, wir sind jetzt hier drin, ne? ähm, Hier habe ich glaube ich schon geguckt, naja ne? Ich bin mal kurz rausgegangen, habe mir meine vorräte noch mal kurz aufgestockt ich habe wieder magische augen und zeugs und ja haben wir hier und wieder hier und da noch ein paar äh, waffen hergestellt ich habe mir hier eine falkennadel ich hergestellt und die saturnklaue habe ich hergestellt ähm, das war es anderes dem johlen ja 2 plus 1 a meine ich habe ich habe auch noch hergestellt und ja als andere ist noch unverändert okay wir machen mal weiter. Dann spielen wir lieber Carol. Und ja, wir gucken mal mal. Ich hoffe, ein Ausweg bzw. Hinweg hier. Noch okay, ich nach da ein dickes Monster. Noch ein paar drohen gefunden, aber die werde ich dann, nachdem war wenn wir rausgehen, ja, äh, mal öffnen. gigant hm. Gigantulingen? nee. wo du siehst groß aus was ja, gibt es da kann man ja machen. So, zum habe ich magische Augen noch mal gekauft. So, ähm. guck mal, ob du was hast. Ich glaube, ja, das ist eigentlich Dings ausgerüstet. Ja. Ich weiß gar nicht ob der stehen muss oder so damit ich was klauen kann aber ja. auch der noch nicht die ganze zeit um ich müsste schokol cool. hat das jetzt irgendwie nicht so gebracht naja wie habe ich das daneben gehauen Ja, äh, diese beiden anderen Typen sollen ja auch noch hier rumlaufen. Ne? Der Boss ich weiß nicht, wer hieß und Tyson ja, Typ mit dem dicken Schwer und der eine Typ mit dem Umhang. Und ja, deswegen steuere ich mal Carol, einfach nur weil das passt. Und ja, so war schon fertig hier mit dem Vampirgebiss. Okay, jetzt da. Oh, 10.000 galt habe ich bekommen daraus und 25.000 galt cool. also 35.000 galt habe ich gerade gut mir ist nämlich hat geld ganz schön ausgegangen ja als ich ja wieder waffen hergestellt habe also ja kann man mal machen ne? oh, ich muss mich ja hier gut umschauen diese thron waren ganz schön auffällig die ich gesehen habe ich die übersehen habe ist irgendwie schon weiß also nicht überraschend da oben sah schon aus als wäre der richtige weg den gehen wir mal hier lang da so, geht ihr bloß weg von mir ey. so da ist ein monster okay gott sei dank ja habe gerade ein dings für dich hergestellt vitalität 3 geist 3 das ist krass na ja komm geht das sieht aus wie ein giganto monster kann ja schon mal reingehen und das analysieren uns schon mal darauf wappnen können gerade auf Gerade gesehen hat mein heiliger Tank hier abgeklungen ist. Du, hi, Riesenhund, Wolf, Dingen, ja. Fenrir. Klassisch ähm. 58. Du siehst nicht so stark aus, ganz ehrlich. ich bin auch relativ hoch gelevelt mehr wir halt mir halt nicht hat resistenz fast alles erde wind wasser licht dunkelheit erde wind wasser licht dunkelheit und du bist wahrscheinlich du auch auch, wow. Schau ich das? Bin ich das? Naja. Ich glaube, da bin ich. Der sieht aber nicht so stark aus, wenn ich jetzt ehrlich bin. Na. Ja. Dann tun wir mal Wechseln und... Ich weiß nicht, zweit schwächste und hier gerade habe. Habe nur Hammer. Irgendwie die in letzter Zeit irgendwie voll stark sind. So, ne? ja, Handram hat, glaube ich, vorher da ja, könnte etwas nervig werden, aber was soll's da? So, ähm, wo habe ich diesen einen? Die ganze Zeit immer diesen einen Angriff netter Genesung oder von, von physischen Beschwerden hat so gut. Repeat, wo bist du? Macht das schon, ist schon okay? Verdammt, da so habe ich mir Carol Spezial, also mystische Art. Aua! Oh ja also ich sollte den vielleicht später machen, einfach nur das nicht so lange dauert, aber wir kriegen den eigentlich schon relativ schnell raun, finde ich. Oh weil wenn wir unseren physischen Angreifern hier umgehen, scheint das schnell zu gehen. Nur ich habe irgendwie Angst, hat jetzt irgendwie noch, weiß ich nicht. Boss kommt und so und unsere Vorräte hier runterzieht. Und ich möchte nicht jetzt noch mal einen Schnitt machen und hier rausgehen. Wenn ich ganz ehrlich bin, Aber wir kriegen eigentlich schon relativ viel Schaden in rein Außer der tut sein Kampfschema noch mal ändern. Oh, hi. Ich wollte nur hier reinkommen, um, um auch was von diesem Abwehr zu bekommen. Dankeschön. Oha. Aua, oh Mann. mal auf damit. Oh, mein Hammer gegen die fresse gauen. Ist ein angegriffen. Stand doch überhaupt keiner. Da ja, komm mal Er hat, hat schon so viel HP verloren. Ah. Ja. Ja könnten wir sehr lange dauern ja warte bis mein mystische Art fertig ist wo ich das vielleicht mal mit Judith versuchen wir haben wir auch noch nicht glaube ich jedenfalls wir haben Spezial mit ihr oder aber ich weiß nicht, ob wir die müsste gerade schon mal gesehen haben. Oh mein Gott! Was also jetzt allerdings, hier diese Rettung, der Aufmännchen, wie es in Kingdom Hearts heißen würde. Carol, Okay, ich vor ist jetzt hier irgendwie ihre dings raushaut leiden beschwerden leiden entfernen meine ich hat sie trotzdem gemacht Aber ich glaube für repeat repeat uh, irgendwas ein problem ich kann halt ab damit ich jetzt nur noch wüsste welcher knopf mal alle vier verbraucht wäre sehr gut zu wissen also was hier haben wir doch bestimmt ne wenn wir doch die Hälfte des kampfs hier noch schaffen oder ich glaube nicht aber mal gucken das also muss ich noch warten bis du deine noch nicht die ganze zeit um No, nicht warte ich noch nicht auf das Teil, das war es nur, bis du deine Überlimit hier eingesetzt hast. Genauso, oh, so gut, etwa kontern können. So, so ähm, Mondscheinmesser, wie sieht da aus? Okay, da werde ich ja wohl treffen können. Hab schon wieder. Okay, du hast hat gemacht, wird. Na komm mal her. Ich erstmal ein paar Mal auf dich rein oh Gott. Ich muss natürlich treffen. Gut, ne? so, zeig mal. Hat schon gesehen. Strahlendes Mondlicht. Boah. Mein Thema ist Mond. Versteht ihr Oh Gott. So kommt 100.000 noch relativ einfach das wie ich wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin ja ich habe ja geblockt beim der nicht irgendwie so nervige gimmicks oder so ja da kann ich mal vergiften super aber an sich ist das hier relativ einfach wenn ich ganz ehrlich bin konter den gesehen Ah. Ja. Au. Au. So, ähm. man nicht auf mich eingesetzt. Nein, Einwand hat sie viel TP dazu kommen ey. Kommt 250.000 ganz schön einfach der Kampf, wenn ich ganz ehrlich bin. Äh, äh, äh, oh, ich habe Kombo plus merkt gerade, ich kann aber viermal angreifen. Äh, äh, äh, äh. Vor einer musste natürlich getroffen werden von dem Mist. Ne? Was hast du eigentlich noch tp was ich sagte immer ihr seid voll einfach mal nicht so knauserig. also auch immer jetzt hier als boss kommt ich habe so wir müssen gegen die beiden typen kämpfen und der cloud ist leviathan so wie auch immer die heißen er war ne? glaube ich, egal nee glaub ich nicht ich komme noch mit den gilden ein bisschen hin und her ich so immer noch so ein gilden typen den ich angeblich eine mission erledigt habe Oh, ich habe keine tp ja ich muss die gruppe gleich wechseln einfach nur bei uns die tp ausgehen ich rechne einfach mal für den bosskampf das ist auch jetzt nicht gerade so die beste gruppe für den bosskampf das stelle ich fest wohl irgendwie bringt das hat ihr so vier leute drei leute auf einen aufzuhauen und so hat schon gebracht finde ich aber er ist jetzt auch nicht so stark also der macht ja eigentlich nichts Der macht nur harmlose sachen nicht so wie dieses eine fischer die ganze zeit irgendwie leute neue schweine irgendwie gerufen hat oder irgendwie so was also ich muss mit carol mal zu dieser einen land gleich wechseln vor kaputt hauen mich die lp ja nicht verschwende Hau. danke ja ich glaube du musst gleich mal mehr leiden vertreiben was sollte hat denn er versucht mich zu beißen der angriff der angeblich voll stark gegen den autophagus sein soll ne? So, machen wir mal Wenn ich auch sachen lernen ne? und am besten geht irgendeiner mal volle mehr auf den drauf jetzt und du carol nicht ja. sagen so, immer kaputt irgendeiner fast ist hell okay irgendjemand den kaputt jemand der nicht ich bin nach den geil verdammt sehr gut gut das war chillig finde ich jetzt großer wolf zahn ok gehen wir unser bestes Okay, okay. Mit, äh, von ihrem haben wir noch nicht so, so, eingesetzt. So, Plattgewalzt, maßen Sinn des Wortes sogar, sie Basilikum. Kann ich mir eine super Pasta machen, den ganzen Kräutern, Und eine Bolognese, irgendwas Italienisches. <lacht> das ist rassistisch, nee, ne? Ich habe jetzt eigentlich nur gesagt, dass Italiener was von kochen verstehen, mehr oder weniger. Gott, wir mal diesen Erfolg ab und dann machen wir weiter ja ich hätte es nicht gedacht dass so ein viech auf uns wartet ehrlich gesagt und äh. aber ich finde gut dass wir das schon erledigt haben direkt da muss ich nicht noch mal rennen ähm, warte mal da muss man hin ne? glaube ich oder wo bin ich hier ja gerade perfekt ähm. so, war man noch nicht glaube ich das Ding kaputt geht nicht, okay. schlagadleich gleich immer für repeat eine Waffe, bitte. Ihr gebt mir jetzt alles Waffen für die Leute, für die ich schon gerade Sachen hergestellt hat Das gibt es jetzt einfach nicht. So, für Rita Rita hatte nichts Neues. Gerade Schwertpeitsche überlebt aus wie Waffe von bailiff aus Feiern für Houses, womit ich auch mal weiter spielen muss auf meinen englischen Kanal. Habe ich aber vor, ehrlich gesagt, morgen mal ein bisschen wieder aufzunehmen. So, du hast einen neuen Dings bekommen. Äh, irgendwas hier: Drehbohrhammer. haben mhm. wir das lieber und du hast äh, irgendwas hier. Keine Ahnung, Jäger wird die durch besiegen. Eines Luftgehens erzielt erfahrung gibt für alle Freunde in der Gruppe, oh. Mit dem sich die Übernehmen anzeige auffällt auch nicht schlecht. die ausbeute in diesem dungeon nicht schlecht Find ich gut so wie ich das verstanden habe konnten wir ja irgendwie aussehen wobei es nächstes hingehen ne? entweder hier oder den einen ort warte mal hier geht es wieder zurück ne? da oben ging es auch noch irgendwo lang da oben ging es auch noch irgendwo lang ne? also gehen wir da mal glaube ich habe schon ja voll verehrt falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, so, nee, warte, ja, weil hier war richtig, nee. Nee, Von da, ich hab's gleich, pass auf, ich muss ich noch ein stunden anhängen? Ja, hier bin ich runtergegangen und hier, ich glaube jetzt jetzt hier. Oh, mein Ding ist abgelaufen. <lacht> niemand neues dann verzichte ich mich mal auf mal ich meine an den dings an schau mal die waffe an die ich... das ist doch kein hammer mehr da ist ein bohrer der den himmel durchbohrt und wie auch immer nur mal dieser spruch von Lager lagern My drill schau pierce the heavens so. mein bohrer wird den Himmel durchbohren, ja, aber doch richtig, ne, habe ich doch gerade gesagt, oder? Na, ist ein Speicherpunkt sehe ich gerade. Ja, cool. Ähm, ich nehme mal hier, nehme mal eine Gruppe, die es in Bosskampf ja vielleicht schaffen könnte, die Obwohl irgendwas zu klauen, wenn jemand was zu klauen hat, keine Ahnung. Ich bin jetzt irgendwie sehr paranoid bei so was. Ja, wie gesagt, wir nähern uns jetzt den Endgame. Ich nehme an, die Gegner werden jetzt schon richtig geile Sachen zu klauen haben. So. Deswegen, ja. Schauen. Eine neue Waffe für... Nee, ich glaube, die hatten wir sogar. Long Genuss. da ist die ultimative Waffe von Kimari aus 1910. So, Orochi 1 war das, ne? Ich glaube schon. habe Ich, ich habe sogar eine bessere schon ausgerüstet. Orochi plus 1, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon habe. Yep, okay aber long genuss ist glaube ich neu da muss ein schwer sein ich wusste es so stärke 3 ja jetzt kann man echt geile sachen und eine veränderte art 1 2 einer art aber ich finde das so geil wenn wir immer ein bisschen stärker werden so ein ganz kleines bisschen Na, oh, alles bis auf repeat lernen gerade warten okay wie sieht man auch so gut ja da ist ein heilspeicherpunkt wenn ich mich nicht geirrt habe ne? also boom. Ah, schön gut die ganze monster ist gesichert wir sind voll geheilt das nur der truhe dank des lebens boom. ich hab auch gar keinen verbrauch gerade und ja ja gehen wir mal rein kümmern uns um die ich habe so kämpfen gerade gegen die entweder gegen die oder das monster ich tendiere ehrlich gesagt, schon mehr zu haben Monster. Oh, ah, nee, das hat Intellekt, ja. Also nee, doch nicht. Die beiden sind wahrscheinlich jagdklingen genau so es Nee. Was? Vielleicht weil er in diesem komischen Feld steht. Ah, die wird von sterben. Rette die. Tama, wir sind nicht mehr ich nicht gehen! Ich Ich nicht gehen! Ich nicht gehen! Ich werde nicht gehen! Ich Hey, no, うんディネ。の、なんだ。so よ。Undine, 駆除しよう。 die Kälte, die Säge, die Erde die ist das? Was ist das. ist Okay. Was ist das, was Estelle mit Belius gemacht hat? Als er ein ausgerastet ist am Ende? Okay. Ähm, Schwäche, Feuer sind. Okay. Gott, war der war hat? Vielleicht mal. Kann ja weg zum Stehen. Ja vielleicht erst mal ein menü aufrufen. Der ist irgendwie schon voll stark. Warte mal. Das hat diese eine Fähigkeit, womit ich in der müsst drücken muss, ne? Aber der ja, Kampf hat irgendwie komisch angefangen, aber jetzt haben wir wieder Kontrolle. Ne? Komm. Ich habe umfällig ein, ein Angriff hier voll schnell einsetzen kann. Ist irgendwie viel zu schnell. Wird finde ich, oh, dass mich nicht in ja unten, aber was ist das, wenn ich irgendwie weiß, er nicht manchmal irgendwie von dem Abfall geht? Ah, aber okay, gut, Peter, wo bist du? ich halte ich mal hoch. Oh, oh. Warte, wenn ich meine vier Dinge ab, ne? dann müssen dran. Wir haben, glaube ich, von jedem Charakter ja schon gesehen, ne? Die ja, Rita ist hell. Glaube ich, Repeat haben wir erst letztens gesehen. Yuri haben wir sowieso schon gesehen. Immer sehen was dieses eine ist wenn man x drücken muss hier ja. damit wenn ich die mystik hat einsetze oder was so anfeuern so wie bei den gfs in final Fantasy acht oder was ein bisschen zu krass diesen angriff oh, was repeat ja. Ja. Das war nicht so schwierig. Ah. Aber ist mit dem jetzt irgendwie gleich passiert wie mit Belios irgendwie? Weil Estelle hat ja versucht, Belios zu heilen, ne? Und damit hat sie ja Magie in ihn reingeballert, ne? Da gibt es ein, ein anderes Wort für, was sie gerade gesagt haben, aber... er glaube ich, ne? der hat er eher in ihn eingepumpt, dadurch ist er ausgerastet oder gestorben. Am Ende so ungefähr gleich jetzt hier mit dem passiert oder was? Komme ich mit der Lohr schon wieder nicht hinterher? Was ist im Überlimit gegangen? Bis dann betäubt gewesen. Boom. Zack, das war es du mit einem Überlimit fertig ist. Okay, ich glaube, der zauber war. Ne? So, mach mal, mach mal, ende dein Ding. Ich glaub's ende, ne? Das waren drei. Ich setze jetzt einfach ein, bevor ich wieder eine Chance verpasse. So, ich drücke Jetzt einfach X wie blöder, bringt das was? Ja, ich glaube schon. definitiv mehr Treffer als vorher krass Auch kann ich da mit jedem Charakter machen war ja richtig geil am oh besten glaube ich eigentlich hat sie nur zauberarzt ein aber trotzdem sitzt ja auch normale Arzt ein. Irgendwie. Verstehe ich nicht äh, äh. jetzt, bin ich da voll auf die Fresse gerade eine Folge kettet hier gerade. Trotzdem habe ich nur zwei, drei Treffer oder so gehabt. Am Ende äh, Rita. Verschwendung, weil hier ein Heilspeicherpunkt in der Nähe ist. Auah. in Aua. den Kampf noch gerade, Wir hatten den Kampf gerade voll im Griff, ey. Repeat, Komm da Face her, ich muss dich heilen. Genau, bleibt genau da. steckt mein Schwert voll in den rein. Repeat. Aber ja, dem. Au. Ja, außer hat sich weggeflogen in so einem Cartoon irgendwie als jetzt kriegt ich da endlich mal hin mit den ganzen Dingern oh, oh, oh. Er muss dazu so sagen was von Level ist der 56 ich bin sechs Level höher, höher als der weil ich ja so viel trainiert habe wegen Alexei also Wahrscheinlich der Grund dafür, dass die Bosskämpfe jetzt ein bisschen einfach werden. So viel gegrindet habe ich ja eigentlich nicht. Ich habe einmal diese Kolossierung gemacht, da hat ein paar Erfahrungspunkte gegeben. Der Typ ist leicht tot, das war es dann eigentlich. So, ne? Ja ich habe mit Zerbauschlag, glaube ich, kaputt gehauen mission 21 mehr können wir nicht tun Na, ich habe noch diese krankheit 27.000 galt seltsamer stein und amulett niemand hat ein level ab ja okay hat man glaube ich vor kurzem so cool da war gut da war einfach da können wir jetzt unseren zweiten geist ごめん エンテリ 10年この やつらを憎む気持ちは世界がどうなろうと変わるものではない。それでも間違ってるよ。何？そんなこと続けたって何も返ってこないのに。あの戦争で身内失ったのはあんたらだけじゃないでしょう。そうね。それでも前向きに生きようとする人もいる。憎しみだけでぶつかっていっても誰も。何 自分も救われけど正解が今さら生き方を<笑> <どうしても邪魔するってんなら、ここで白黒って笑> <スケートとなんねえな。笑> mich erstmal heilen und speichern und so, Juri. machen wir einen geist alles klar. Ihr wisst, wie das Ich wie das Was oh, wen kriegen wir jetzt? Ich würde schon sagen, Gnome, ne? Wenn folge spoilert ja weil ich den Namen von den allen kenne. <lacht> Ich bin nicht so Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Upsala. Große Überraschung. Große Überraschung. Ja, gut. dann. gehen wir zum nächsten dingen ne? die jagd klingen エレケアね。 Okay, erstmal mit Dingen ja so loswerden danke und dann haben wir unseren zweiten geist und ich muss gleich erstmal nach wo ich als nächstes hin muss. Bekehr irgendwie so was ist der Ort. Ich bin nicht irre, aber wo das wieder ist, ne? das ist wieder das große Rätsel. So, ich muss erstmal hier am Ausgang, auf dem Weg zum Ausgang, ein paar Dinger hier finden. Einige Thronen, die ich noch nicht geöffnet habe nicht auf Screen gefunden habe hier in diesem Gebiet ich hoffe jetzt kommt kein Boss oder so weil ich habe jetzt nicht gespeichert ich hätte eigentlich speichern sollen da bin ich eigentlich irre aber ich hoffe jetzt mal kommt nichts mehr weil sollen jetzt ja noch kommen ne? hoffe ich. ich speichere hier ist noch ein Speicherpunkt Speicher machen <lacht> bin ich eigentlich lebensmüde okay so, irgendwo ich weiß jetzt eigentlich nicht mehr. Nee, war noch hier vor, glaube ich. ein kann man auch hier noch Bescheid geben, ob wir ein gigantum Monster erlegt haben. Von Gussios zu Gnome. <lacht> 救わ Okay, äh ich hoffe, ich bin jetzt hier nicht schon vorbeigelaufen. Ne, ist noch ne? So, Da ist eine. mischgummi und machen wir mal ich sollte gleich mal nachgucken amulett ja, alle physischen beschwerden oh. und da war ja noch irgendwo glaube ich eine wenn ich mich nicht irre da. ohne sehr viel Hmm, hatte ich juri ein? ja ich hatte juri gespielt ne? im letzten kampf ich habe eine menge geld bin ich gut so dann ich glaube mehr machen wir jetzt hier nicht in dem part ich werde jetzt noch mal zu diesem zelt hier zurückgehen und den einen Team bescheid geben das war ein gigantum monster geplattet haben äh, hier in der nähe war das. dann haben wir uns vielleicht noch mal hier hoch nee, warte dass ich bin da falsch. ja falsch da schon mal hier sind Na. und dann äh, hier mein gott noch mal in der nächsten folge weiter mit der Suche nach dem nächsten Dingen. Die Kassel von Gusios. Oder Gusios. Gusios so ähm, erstmal du donner mit sagen du hast ein Fenrir besiegt ich bin euch zum dank verpflichtet bitte nehmt es warum machen wir halt eigentlich die tun immer wieder neu respawnen, so wie ich das mitbekommen habe warum jagen wir die dann überhaupt schon gehört dass sieben von den giganten monstern getötet wurden soweit wir wissen sind noch vier übrig genau damit von elisia selbst lebt der chimähe mit in langen garten, -Garten verstecken weil den haben wir schon gesehen aber da kommen wir nicht hin Wohnen lebt der Brusis im heiligen Land der Kritia. Haben wir den schon gesehen? Bruce ist keine Ahnung. wenn Jusoria haus der greifen in einem bestimmten Feld. Der blutige Schnabel irgendwo in dem Westen von bekehr Da müssen wir hin, glaube ich. Vikea, ne? Gehen wir da in der nächsten Folge hin direkt? Ich sagen. Na, wenn wir mal alle Geister hier gefunden haben, gehe ich vielleicht noch mal durch die Städte und gucke, ob sich da irgendwie geändert hat. Ob ich da jetzt wieder Quests bekommen habe Ne, ich nehme ich jetzt mal an, weil dann ist schon wieder viel passiert. Ich hoffe, zwischendurch ist schon wieder nicht was Neues passiert. So, Körper im Kristall. Die äh, sind auf der Kristallin von finden in den Bergen des sande von Korgo und auf den äh, Ja, da ist Pharaoh, ne? von korgo und auf den kontinent wegkehr den kontinent weg Oh, ich habe glaube ich das ist unten rechts ne? das gebiet ich habe so eine vorahnung wo das sein könnte ich gehe da schon mal hin ich habe eine sehr gute vorahnung wo das sein könnte das ist da ist geht da gibt es irgendwie so ein gebiet das sieht so aus als könnte man da irgendwie reingehen oder wer hat irgendwie so ein gebiet zum so Dungeon, ich glaube, ich weiß genau, wo ich hin muss. Gucken, ob ich recht habe. Ja, Betten wir können hier rein, haha, ich, wu ich wusste es, oder oh, liegt was Schönes. So, der Geister, was that we can't get a little bit of a alles klar, damit ich aber den Part hier beenden. Ne sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. jetzt wäre es Tales of Ich hoffe, habe euch alle bald gefallen und ja, dann sage ich Dankeschön für Zuschauen und. Wo ich sicher bin, bitte. Tschüss, bis zur nächsten Folge.